<lacht> Dann einfach mal für einen Content, yeah? ja? Für Instagram. Instagram oder YouTube. <lacht> heißt du uh, Lombok aktuell? Ah, bei Instagram, yeah. ist bei das Instagram. ja. Genau. Du kannst schon äh, äh, Bilder von uns, von äh, der Tour machen. Für ah. uns ist kein Problem, wenn du das auf äh, Instagram machst. Ach so, okay. Aber good. du kannst uns auch äh, markieren. Kennst du das? Ah, ja, ja, ja. Wir folgen dir und du folgst uns. Ah, gerne. Das wäre das wär toll, ne? Und wenn du ein Bild machst, dann können wir... Äh, teilen, ja, weiter teilen, sowas, ne? Ja. Ja. Aber so. hast äh, du also morgen auch noch die Tour mit den Deutschen? Äh, wir wechseln das, also Ort. das heißt ja, wir, wir sind auch schon mittlere Leute, also, äh, die diese Fahrt machen, ja. Und dann ich lasse ich meinen Kollegen das machen, ja. also okay. wie äh, heute machen die dann, die sind auch heute unterwegs. Ah, okay. ja. Ja. Dann ist ist gut, ja. Ja. also wir teilen, also wir machen das zusammen, okay. die Organisation ja. und der ja. macht das ich, mach das, ich mache das ja und das ist alles okay. Ja. okay. Und das ja. ist äh, dein, dein Geschäft? Ja, genau. Du hast Mitarbeiter? Ja, richtig. richtig ja. So, nur äh, die sind ja Freelancer, heißt es ja. Also, nur je nachdem, wenn ich dann welchen brauche, dann wie jetzt zum Beispiel, prüfe ich den okay. an der und ist er dann im Einsatz. Der, also immer so. Ne? Und sonst machst du das alleine? Genau. Ja. Ich, ich mache das gerne alleine. Ja. Aber wenn es so vorkommt natürlich, wenn es doppelt gebucht wird, ja. Ja, dann... Ist in Ordnung, dann machen wir das so und ich helfe den Kollegen auch ja. und die sprechen auch Deutsch ja. und das ist alles okay. Ja, ja, ja gut, ja. Ja. Nein, für uns war es schon ein also größerer Wunsch zu zweit, das Ja, das ist völlig das okay für mich. Ja. Ja, ich muss auch okay. schon so machen, dass die Gäste irgendwie mal sich dann wohlfühlen. Ja. Ja. Also dann ist es völlig in Ordnung. Ja. Ich mache das auch so gerne, also privat, ja, das ja. ist mir auch schon angenehmer. Ja. Ja. Das ist ja völlig okay. Ja. Ist es dann, ja. ja. so, ja, und ihr wart auf Java, West Java? Auf. Zuerst waren wir in Singapur. Okay. Für zwei Tage, weil der Flug von der Schweiz bis Singapur und dann von Singapur auf Jakarta. Auf Jakarta, man wie viel? Nicht, man kann nicht direkt von der Schweiz Aha, okay. nach äh, Java fliegen. Ach, und über wie viele, über viele Tage Jakarta? Einen Tag? Äh, nein, zuerst äh, zwei Tage Singapur. Zwei Tage Singapur? Und dann, mit dem, dann nach Jakarta, aber nur am Flughafen für weiter nach Jakarta. Ah, okay. Nur, weil es gibt keinen Flug von Singapur bis Jakarta gibt es nicht. Aha. darum einen Halt. Jogjakarta 4 Stunden und dann direkt weiter nach in Chuk Jakarta vier Stunden und dann direkt weiter nach Jogjakarta. Äh, Aha. Zwei Flüge von Singapur bis Jogjakarta. Und von Jogjak Jog Jogjakarta -Jog -Jog -Jog -Jog -Jog wie lange? Ja. ja. Wir waren auf Java dann 6 Tage. Aha. Fünf volle Tage mit für einer Privattour. Oh ja, sehr schön. Der mit kompakt mit in Java. Aha, wer war der Reiseleiter? Vielleicht kenne ich ihn. Parnawa. Parnawa? Parnawa, der ist aus Java, ja? aus Hat er auch schon selber gefahren? Nein, Er hat einen Fahrer. Ah ja, okay, okay. Der ist dann extra nach Jakarta gefahren, um euch abzuholen? Nein, von Jakarta nach Chokchakarta war auch ein Flug. Ah, so, okay. Ja, auch ein Flug. Dann nur innerhalb Yogyakarta und Umgebung, dann habt ihr dann so ein also Fahrrad. Dann, ja, äh, von, also ein, von ja. dann bis Monosobo. Okay. Und dann nach Westjava mit Mo Ilchen, Mo Bromo. Ostjava, Ostjava. Ost ja. ja? Mo Ilchen, Mo Bromo, mit dem Museum, Sultanpalast und äh, Wasserfall, Chachir Wasserfall noch, äh, und dann bis nach Boston, dann mit der Fähre nach Bali. Und ist der Reiseleiter war auch dabei. Ich ja, immer dabei, sechs Tage. Ah, okay. Und dann bis nach Bali, bis nach Südbali der Transport zu der Bavion, Bavion Sanur. Ah, ja, ja, ja Aber ja. dort, äh, da wir am Abend mhm. erst um 7 Uhr mhm. beim Hotel waren, gab es keine Fähre mehr für nach Lombok zu kommen. Ah. Darum eine Nacht in Bali Aha. und am Morgen früh dann. um äh, 9 Uhr von Bali bis nach Lombok. Ah, okay. Gestern. gestern, war, ja, dann, okay. War gestern in Lomb heute Lombok und morgen um äh, 9 Uhr gehen wir nach Gili Travangan. Morgen? Ja. Ah, okay, so schnell. ja? ja, ja wir haben einfach ein, ein, ein straffes Programm. Oh, ja, ja, ja, ja, ja. Aber dann äh, drei Tage in Gili mhm. und dann noch äh, wieder nach Bali, zwei Tage, weil in Bali ist dann der Flug nach Hause. Ah, okay. Ja. Schön, ja, ich habe ja viel gesehen auf Java auch, ne? Ja, genau. Ja, ja, ja. Ja, ich mache auch schon die rundreise ja das heißt, ich fahre auch schon Java, hole die Gäste, hole die Gäste dort ab, ja? Ja. oder ich mache auch schon ganz Java. Manchmal fangen wir mit dem Ausflug, mit der mit Rundreise in Jakarta an und dann von dort aus geht es dann zwölf äh, also bis äh, Bali oder es fängt auch schon äh, von Yogyakarta an und ja. dann bis nach Bali hin. Oder umgekehrt geht es auch rückwärts von Bali aus weiter nach Java ja. und Abflug Yogyakarta. Oder Jakarta. Ja. <lacht> so. Aber das ist sehr weit. Ja, genau. Das dann ist Fähre. Ja, dann müssen wir dann deswegen auch schon viele Tage das machen. Ja? Ja. So zwei Wochen, eine Woche. Ja? Ja. Aber das ist schon sehr schön. Also ich meine, man kann viel sehen von Java. Das ja. heißt, also Java gibt auch schon viel zu sehen. Die Natur. Kultur, ja, also wie Yogyakarta zum Beispiel, kann man auch schon viel Kultur mitbekommen. Ja. Ja. Natur sowieso im Osten, ja, also mit den Vulkanen, ja. ja. Romo, Odoman, Ijen. Wart ihr bei dem Blue, blauen Feuer? Nein, nein. Ihr habt zu, zu wenig Zeit. Ach so. Leider, ja. Na, also man kann schon auch dazwischen machen. Also ich meine, wenn, wenn es dann um 12 Uhr losgeht, ja, von Hotel aus in Banyuangi dann äh, kann man schon schaffen eigentlich das geht man geht einfach nur so drunter durch die schreiner dann zu den äh, äh, zu dem blutfeuer ja? Ja. und dann dauert dann vielleicht 30 minuten ja und dann kommt man auch danach äh, zum gipfel ja also zurück ja? aber ist ja natürlich anstrengend auch ja? Ja. Hm. aber das war sehr schön ja also ich habe schon viel gesehen und das waren die waren schon highlights ja von Indonesiens würde ich sagen oder besonders von Java ja. also mit Borobudur und Dieng auch gesehen, Borobudur und genau ja und äh, Mount Bromo besonders es wird oft es wird immer gesagt hier dass auf Mount Bromo äh, der schönste Sonnenaufgang in, in Asien sein ja, <lacht> sein wir aber, auch gesehen, aber leider ein wenig viele Wolken aber ein paar. Nicht schlecht ja. also waren viele wolken ja. Ja, aber kein regen bis jetzt immer, immer äh, Glück gehabt bis jetzt ja so ist es ja bei uns ja so und Lombok jetzt ja leider also nur ein Tag habt ihr eigentlich gibt es auch schon viel zu tun besonders schnorchern und schwimmen ja wäre schon eine schöne Attraktion bei uns ja aber ihr könnt noch und auf genau, ran, Das ja? ist auch der Grund, warum wir gesagt genau. haben, wir waren jetzt so viel so viel im, im Auto auf Java, ja. Ja. denn es waren etwa acht Stunden von West Java bis Bali, Süd Bali, viel, viel Zeit im Auto. Mhm. Und wir haben jetzt gesagt, wir wollen ein wenig Wasserfälle und noch Strände schauen. Mhm. Und dann ist nicht mehr so, so viel im Auto. Und, und, und wie viele Tage habt ihr noch? Äh auf Travangern, also auf die drei, drei Tage, ne? Dort haben wir drei Tage. Mm -hmm. Ja, das ist dann mehr zum faulenzen dann, ja? ja und mehr Genau. Schnorcheln. Ach tauchen, ja? Ich habe schon vor, äh, ich möchte gerne auch äh, tauchen. Ja? ja, das ist gut, ja. Also, hast du schon Tauchschein, ja? Ja, der erste, ja. Mhm. Okay, gut, sehr. Dann bist du auch schon weiter üben, also ja. weitermachen mit dem Tauchen, das ist auch schon, schon eine Sache, ja, also dass ja. man auch schon viel mehr sehen kann, ja, oder äh, noch tiefer tauchen kann, ja? als nur Schnorchen. Ja. Aber ich mache keinen Kurs, ich mache einfach ja, ja, also eins oder zwei Tauchgänge. eigentlich Schnorchen ist, reicht es, ja, Schnorchen reicht es schon, dass man auch schon viel auf Trabangen auch sehen kann, wie ja. zum Beispiel Schildkröten, da, also mit man Stille kann... Dort, ja. Ja, ja, also ich würde sagen, 90 Prozent wird man schon sehen, wenn man auf Travangern ist ja, und dort schnorcheln, nur einfach beim schnurchen, ja, da sieht man immer Südkröten. Also müsst ja. ihr dann äh, zu der Ostseite des Strandes ja, gehen, ja, also ja. Ostteil, auf Ostteil. Äh, da ist nicht weit weg vom Hafen. Ja. Ja. Äh, ein bisschen vielleicht sage ich mal 200, 300 Meter äh, östlich ja, oder ja. nördlich des Hafens da und äh, da kann man schön schnorcheln und ja. ich meine wegen Schildkröten jetzt ja, ja. also ist das ist das äh, wenn man beim Hafen kommt vom Schiff rechte Seite rechts links, ja links? genau rechts weiter circa äh, ja sagen wir mal 200 300 Meter wie, wie heißt der Strand hat der einen Namen äh, weil wir haben eine Tour gebucht für äh, sechs Stunden äh, Schnorcheln auf dem Schiff mhm. bei äh, kann, und auch ah, oh, mit einem mit einem oh. so anbieter natürlich kann man ja mit, mit sicherheit welche sehen also ja. der äh, bringt euch genau zu dem ecken wo was, was ja. zu gehen gibt ja natürlich Weil, dann, wir, wir haben eine, es war nur, nur also nicht so teuer Es war ja 20 oder 25 pro person das ist gut für sechs stunden also der preis finde ich ja das ist das ist schön ja. das ist in Ordnung ja weil man weil es nicht weit weg ist also man ist da steigt auf Boot ein ja, ja. und dann vielleicht man auch schon andere Leute das mit dir ja. also ja. das heißt man macht das auch zusammen mit den anderen ja und dann ist äh, dann ist äh, völlig schön ja auch ja. ja und dann gibt es auch äh, kleine Haie oder kleine Haifische gibt es auch kleine da habe ich äh, ja zum, zum Tauchen vielleicht ja zum Tauchen vielleicht kann man auch so zu einem äh, Shark Point hinfahren und dort äh, tauchen ja und äh, ja dann kann man bestimmt auch schon Wesen sehen ja? ja aber wir also ich zum Beispiel mache auch schon oft Ausflug zum Schnorchern, ja. wo man auch oft mit Haien schwimmen kann ja? ja ja also das ist im Osten ja, ja. Also heißt Pink Beach hier bei uns hier. Ja. Also Pink Beach ist ja sehr populär bei uns hier. Liegt aber am Ostende der Insel. Ja. Und da kann man auch schon... Ich habe immer welche gesehen, also nicht immer. So würde ich würde auch sagen, so 90% sieht man schon Hai, Haie da. Oder die sind ja die Riffhaien. Ja. Und man kann ja mit denen einfach mal so lang schwimmen und so. Ja. Oder einfach schwimmen und beobachten wir die beim ja. Schnorchern. Ja. Es könnte aber auch sein auf Delhi, dass vielleicht äh, so einer kommt. Oder? Ja, vielleicht, vielleicht bei einem, beim Tauchen ja, kann man ja welche sehen. Ja. Dass man, aber beim Schnorcheln habe ich nie äh, welche aber gesehen. Viele Fische. Fische. Sterben, Fische ja. kann man auch schon viel sehen. Gibt die, es ja. diese großen Fische mit diesem großen Mund? Ah. Diese wie die, die, die, äh, Walhai, ja? Walhai auch. Ja, Walhai sieht man leider da nicht. Ja, also Walhai sieht man ja mehr eben auf Zumbawa, ja. Also Sumbawa ist die Nachbarninsel, ja. da müssen wir zwei Tage dafür brauchen. Ja. Von ja. hier aus hin und übernachten eine Übernachtung dort. Ja. Ja. Und geht man auch schon sehr früh los vom Hotel aus oder ja. vom Strand aus mit dem Boot. Ungefähr äh, um 6 Uhr, 5 Uhr. Ja. Und dann sieht man welche da. Ja. Und diese, die großen Fische so flach. Mund ja Menschen. das ist Walhai, Walhai nein nicht nicht Walhai sondern äh, nicht so flach sondern oh. so flach dann, Manta Rochen ne Manta Rochen, ja, Manta rochen. Manta rochen auch aber wir gehen, nein, sind wie gehen Fische, Fische. Aber sie sind, sie schwimmen so so schwimmen aber sie? sie sind ganz dünn ach so crazy. und ein großes also, kleine aber große Fische? großer Fisch ne? ja. Fisch äh, ah äh. Nee. Wir gehen dann noch äh, am 2. November mm -hmm. nach Nusa Penida, Da sieht man, da sieht man Manta. Ja. Manta Bay. Ja. Und der King, ja, so King Beach. Ja gut, ja schön geplant, ja. so gut geplant, ja, also, ja das dass ja, ihr auch schon gehen. die wichtigen Sachen dann hier ja. sehen könnt. Ja. Bis jetzt haben wir auch sehr sehr Glück mit dem Wetter. Ja, ja, sehr schön. Ja. Ja. Aber schön Freude wird lustig, aber kann man diese Schildkröten nicht zu nahe gehen? Sind die ja, man kann schon ganz nah dran kommen. Ja. Ich habe auch schon Bilder von mir das ist ja auch schon da mit äh, Schildkröten, das Schwimmer. Ja. Wir <lacht> haben auch eine Kamera für Rote Wasser. Das ist schön. gut, ja, das ist gut. Da ja, musst, musst du dann mitnehmen, ja. Ja, unbedingt. Ja. <lacht> das ist wirklich schön. Ja. Also, ja. ich mag diese Fahrt, Schnorchelfahrt auch sehr. Also, das ist einer der Favoriten Ausflüge, ja. was ich dann mag, auch als Reiseleiter. Jedes Mal, ja. ob ich so oft da einer Ecke da gewesen bin, dann, äh, ich kann immer sowas genießen, ja. jedes ja, Mal. Ja. ist es so, dass wenn man in Manta Bay geht, äh, dass immer Rochen dort sind? Nein, natürlich, das sind, die sind ja wilde Tiere, oder die sind, ja. die sind ja frei, manchmal sieht man ja die auch nicht, ja, weil die dann woanders unterwegs sind. Ja, ja. Aber sehr oft sieht man Sehr oft, dort. ja, sehr oft sieht man, ja. ja. Wir wollten gestern zu zum Wasserfall gehen, nicht weit von da, bei äh, Senkiki Wasserfall. Mhm. Wir haben einen äh, Scooter gemietet, ah, okay. für äh, fünf Stunden. Mhm. Und sind dann bei äh, Patupolong gegangen. Dieser Tempel gerade hier hinten. Ja, ja. Und beim Wasserfall. Aber der Wasserfall war geschlossen, weil es war zu gefährlich Ach so, ja vielleicht wird es äh, Regen. Ja. Weil es dann oft bei uns so plötzlich regnet ja. und man kann ja nicht vorher sagen. manchmal gibt es auch Sturzflut, ja, dass es auch schon den Gästen auch gefährlich äh, sein werden kann, ja. und natürlich muss man auch schon halt ein bisschen aufpassen, die Leute passen auch schon auf, ja, dass nicht, dass Leute einfach mal hingehen, ohne zu wissen, was dann passieren könnte und äh, da müssen, müssen wir irgendwie mal noch bisschen kontrollieren ja ja und du selber wohnst du in Lombok ja ich wohne hier in äh, auf der Insel im Osten ja also das heißt äh, ich muss auch schon so früh von Osten dann losfahren ja, ja. und dann ich habe ja normalerweise anderthalb Stunden gebraucht von meinem Ort wo ich wohne wie viele ja? Stunden Anderthalb Stunden ja. <lacht> aber das ist normal bei mir, also dass ich dann auch schon jede Zeit das man muss. Ja, manchmal muss ich auch schon Leute im Süden dann abholen. Ja, ja. natürlich äh, ist auch schon weit weg, aber das ist ja auch schon in Ordnung. Also, die Insel ist ja keine große Insel, man braucht nur eine Stunde, dann ist man auf andere Ecke der Insel, ja, auf andere Teil der Insel. Ja. Ja. ja, gibt es die Möglichkeit, dass du. Dein Internet teilst mit uns. Ah, okay, das geht auch, ja. Moment. Also, ja. musst du bezahlen oder geht das? Nee. nee also, ich meine, ich habe auch schon große Boter ne. bei mir. Moment, wir halten kurz an ja. und ja. ich kann das teilen. Ja, ja, gerne, weil dann können wir auch äh, noch kurz bei äh, Instagram verbinden. Wie äh, postest du nachher diese Videos? Äh, ja, also Video oder vielleicht Fotos, ja. ja.